Hysterische Tussi Nummer 2. Ich habe noch eine Schauspielerin gefunden, die mich nicht gefragt hat, warum kommst du mit ausgerechnet zu mir, warum denkst du da überhaupt an mich. Tanja Schnalzer, ja. <lacht> vielen Dank, du hast ja mit äh, Tawara Belic äh, schon das Öfteren zusammengespielt, mhm. das ist jetzt ein erprobtes Team. Ja. Sozusagen, ich <lacht> habe jetzt meine Wunschbesetzung für Lisa und Lara zusammen. Was hat dich bewogen, äh, bei dem doch verrückten Projekt mit dabei zu sein? Einerseits, dass es einfach jetzt so spontan gekommen ist und dass ich das einfach ausprobieren will und neue Erfahrungen. Und andererseits, weil mir das Konzept gut gefällt und die, also diese Kombination an sich und auch das Spiel mit der Tamara, freue ich mich wieder. Also, Tamara und Tanja wieder zusammen als Team, das muss man sehen.